Fremdländer, wohin wollt ihr? Maus, Maus, so, meine Maus will nicht, Moment, okay, fuck, wo ist der Text, Moment, so, jetzt geht's los. Ah, sterbt, ist übersteuert, verdammt, was zum wegeloses Scheusal, ich muss runterpegeln, ich habe runtergepegelt. Ah, ich liebe es. Ja, voll. Oh nein. Oh ja. Look, okay. okay. Geil. Ach schön, starker chileanischer Akzent. Inal? Inal, nicht gut. Verzeiht. Inal, nicht gut. Verzeiht. Inal, nicht gut. Inal nicht gut. Verzeiht. Inau in nicht gut. Das klingt aber alles polnisch, wenn ich... Akzent, was ja, gibt's mehr, noch? versuchen wir mehr... Versuch mehr Ach, äh, vielleicht vielleicht, vielleicht äh, mehr, mehr Asiatisch. Inau nicht gut. Verzeiht. Inau nicht gut. Verzeiht. Ich bin nur eine Novizin. Aber wenn es die Hohn wirklich verbannen kann, wieso haben die Püreeer sich dann nicht damit... Wieso haben die Püreeer sich damit... Dann... Ich meine, ich bin nur eine Novizin, aber wenn es die Hohen wirklich verbannen kann... Ich lese mir jetzt doch schnell durch. Irgendwie ich dann... Okay. Wie du fastest? Ich geht? Wie fastest du denn? Wie lange? Hast du das schon mal gemacht? Ach, krass. Was? Ja. Okay. Aber das ist trotzdem... Okay. Krass! Ich könnte das nicht. Respekt. Das glaube ich. Doch, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir echt vorstellen. Heilige Scheiße. So. Wollt ihr ein Goldfach bei uns eröffnen? Ich möchte mein Goldfach einsehen. Und ich möchte meinen Goldfisch füttern. Natürlich. Angeblich ist eine Gesandte der, des Zuckerinselbundes. Ich, ich hätte meine Brille mitnehmen sollen. Das ist schlimm, es ist jetzt soweit. Angeblich wurde kürzlich ein Fremdländer zusammen mit einer Wegelosen... Hast du Wasser drin? Wasser? Ja. Wo, in meinem Mund? Nee, hast du Wasser zum Trinken? Nee. Hol mal eins. Hast du eins dabei? Ja, auf dem Fenster. Also. Sie kennt jemanden, der jemanden kennt, dessen Cousine fünften Grades in dieser Nacht im fetten Leo... Leoren. Leoren. Ja. Warte mal, den finden wir gut, ne? Gut. Was? Das ist mein Lieblingslied, das ist so romantisch! Vor allem, wenn er am Ende... Da ist der Text, verdammt! Ah, es war so schön, aber gut. Hm, ähm, wo bin ich dann natürlich nicht? So, okay. Angeblich hat der Großmeister ein Fremdländer... Warte auf, hier zu vibrieren zum Hüter der Norte. Sehr gut. Wir brauchen 500 Groschen Startguthaben, damit sich der Aufwand für uns rentiert. Danach könnt ihr jederzeit mehr Geld einzahlen oder abheben. Ich zahle 500, zahle ein. Danke. Gebt mir 499 raus. Darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> ja, ich wollte nur mal der Logik auf den Grund gehen. Wir brauchen 500. Hier, ihr könnt jederzeit alles abheben. Gebt mir alles. Verdammt. Bei den sieben Göttlichen, herrlich. Ah, bei den sieben Göttlichen, Hilfe! Ich kann nicht pfeifen. Also das so. Okay. Hm. Wo hab ich das nur hingetan? Das nenne ich doch mal ausgeglichene Gerechtigkeit. Verdammt! Das nenne ich doch mal ausgleichende Gerechtigkeit. Gut, gut, also ich bin geprügelt worden, ja? Okay. Gut, gut, ihr habt gewonnen. Das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu fazilitieren zum Teufel, was? <lacht> ja, fazil, ne? Fazilitieren. Nun, das... Das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu fazilitieren, dass ihr ihn intellektuell... intellektuell. Nun, das... Äh, das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu fazilitieren, dass ihr ihn aktuell äh, intellektuell... Na? Na, das ist immer mal schön, wenn wir auch mal solche haben. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Nun, das... Ähm, das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu fazilit fazilitieren. Ich sage immer faszilitieren. Ich will aber eine ganze schaffen. Ach, oh, grüß dich. Ich wollte gerade zum Tempel. Grüß dich! Er war kein Hohepriester, aber auch kein Akolyt mehr. Wir müssen hoffen, dass er an der Fertigung dieses Siegelsteins beteiligt war. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich da sage. Mhm. Dank unseres großmütigen Zinssatzes vermehrt sich euer Gold, je länger ihr es bei uns aufbewahrt von alleine. Das, das ist aber fies. Das hätte niemand mehr kommen sehen, da hinten bei Prima Vista. Ein Konto. Euer eigener Tresor in unten Tresor. Gut, nur ein paar Sterbegeräusche? Ja. Bist du auf Klo oder? Mach doch mal. Das ist ein Tonstudio. Ja, du bist auch so jemand, der so schreibt, wie er den laut. Viele können ja nicht mhm mm lesen. m h -M. da kommt immer mhm raus bei den Leuten. Schreitet wohl und vergesst nicht bei Silren und Silren. Ne? Sil, Sil. Hallo? Na besser. Hey! Komm mal rüber! Ja, ist okay. Madame Talara brennt vorzüglichen Brannenschnaps, falls das irgendwas. Ähm. Irgendetwas. Was habe ich gesagt? Br Brannenschnaps? Was ist das denn? Eidel. <kühne> Eidel. <kühne> Eidel Eidel Eidel Eidel Eidel Eidel Eidel Eidel e <kühne> Okay, also Kampf. Mhm. Also wie jetzt? Langgezogener, wütender Kampfschrei. <lacht> da, weil ich getroffen werde oder weil ich auf ihn losgehe? Okay. Okay. Und ich, ich schlage nach ihm. <lacht> okay. Mhm. Ich hoffe, es ist nicht übersteuert. Ich mach nochmal, ja? Okay. Ich hoffe wirklich, es ist nicht übersteuert. Warte, ich höre mir das mal ganz kurz an. Das ist gut. So. Das ist gut. Ah! Das war kein Kampfschrei, das war mehr ja so ein... Uh, das war mehr so ein, ich will gern kämpfen, aber ich bin ein kleiner, zahnloser Tiger. <lacht> Hakuna Matata. Genau. Jetzt äh, siehst du den äh, Spieler und sagst dir, ihr da! Ihr seht doch aus als... Ah, okay. Ja, verstehe. <lacht> <lacht> <lacht> ihr da! Ihr seht doch aus, als könntet ihr einen ordentlichen Leib, unvergleichlich duftendes, frisches Brot gebrauchen. Sehr schön. Jetzt bist du wieder laut, ne? Holde Verehrer des knusprigen Geschmacks. Okay. Vor okay. Holde Verehrer des knusprigen Geschmacks. <lacht> das ist gar nicht so einfach. Gut. Und ich wundern, die Kollegin, die ja gleich sitzt, die hört dich nicht, ne? Also, okay, super. Einfach. <lacht> Danke. Mach die noch mal, bitte. <lacht> Sanfte Freunde der König... Körnigenerquickung. Nochmal. Genau. Bitte. <lacht> Wieder ein bisschen lauter, verrückter. <lacht> mhm. San... Sa <lacht> Scheiße. Oh mein Gott, was ist los? <lacht> Sie hört mich ja wirklich nicht. Es ist vorbei. Endlich. Yay, yeah. Cool. Oh. Ich hoffe, das passt.